Dieser Podcast von Emi Platte, Lernstudentin an der Universität zu Köln, thematisiert die systematische Aberkennung von Doktorgraden im Nationalsozialismus. Der Podcast entstand im Rahmen des Projekts 100 Jahre Aliyah von Alumni der Universität zu Köln. Geschichten der Einwanderung nach Israel von Schoolis Open 4.0 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Neugründung der Universität zu Köln im Jahr 2019. Ziel des Jubiläumsprojektes ist es, anhand von individuellen Biografien von Jüdinnen und Juden unter anderem die komplexen Strukturen der antisemitischen Verfolgung nachvollziehbar zu machen. Das Thema der Aberkennung der Doktorgrade erscheint im Vergleich zu dem, was Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus in Deutschland erleiden mussten, als ein kleines Übel. Dieser Podcast zeigt, weshalb die Auseinandersetzung auch mit diesem Aspekt der Verfolgung von Jüdinnen und Juden wichtig ist. Die Ziele des Nationalsozialismus dienen als Kontext, um anschließend die Phasen zu erläutern, in denen die Aberkennung der akademischen Titel vollzogen wurde. Am Beispiel der Geschichte von Dr. Otto Max Hecht, einem Alumnus der Universität zu Köln, wird abschließend der Einfluss dieser Entwürdigung auf sein Leben deutlich gemacht. Ziel des Nationalsozialismus war die Schaffung einer deutschen Volksgemeinschaft. Dies meint eine Gemeinschaft, die ausschließlich aus sogenannten Ariern bestand. Der Weg, dieses Ziel zu erreichen, bedeutete die Entmenschlichung, Versklavung, Verfolgung und Vernichtung von allen sogenannten nicht-arischen Menschen. Als nicht-arisch galten nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen sogenannte Sinti und Roma, Kommunisten und Menschen slawischer Herkunft. Das Ziel der Entmenschlichung wurde durch Entrechtung organisiert. Der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft stellte ein Mittel zur Entrechtung dar und legte den Grundstein der systematischen Aberkennung der akademischen Würden. Am 14.07.1933 trat das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit in Kraft, das es erlaubte, die deutsche Staatsbürgerschaft im Falle der Unerwünschtheit oder der Verletzung der Treuepflicht zu entziehen. Die Treuepflicht galt als gebrochen, wenn eine Tätigkeit im Ausland ausgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits viele Jüdinnen und Juden und politisch Andersdenkende, aufgrund des Drucks ins Ausland emigriert. Der Entzug der Staatsangehörigkeit bedeutete für diese Menschen die Staatenlosigkeit. Sie verloren damit nicht nur ihre einstige Heimat, sondern auch ihre Rechte und ihr zurückgelassenes Hab und Gut. Da die Namen der Menschen, denen die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, in Zeitungen veröffentlicht wurden, fiel der deutschen Studentenschaft des Kreises Bayern auf, dass sich unter ihnen besonders viele Doktoren und Doktorinnen befanden. Daraufhin baten sie den Staatsminister, von der Klausel in den Promotionsordnungen Gebrauch zu machen, die es erlaubt, bei Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte den Doktorgrad zu entziehen. Eine entsprechende Regelung wurde in den Richtlinien des Reichserziehungsministers für die Entziehung von Doktorgraden vom 17.07.1934 auf den Weg gebracht. Diese sah den Entzug des Doktorats vor, wenn die betreffende Person den Doktortitel durch Täuschung erschlichen haben sollte oder des Titels für unwürdig erklärt wurde. Als unwürdig wurde jede und jeder erklärt, der eine deutschfeindliche Betätigung im Ausland antrat, an sogenannter Grollpropaganda teilnahm oder dem die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Am 13.04.1935 erfolgte die Ausweitung der Regelung auf die akademischen Titel der Diplomgrade. Zu dieser Schikane kam hinzu, dass ab 1933 die Anzahl jüdischer Studierender auf 1,5% begrenzt wurde. Jüdische Dozenten aus dem Staatsdienst entlassen wurden, die Versorgungsbezüge der entlassenen Dozenten mit weniger als zehn Dienstjahren gestrichen wurden und ein Verbot zur Habilitation ausgesprochen wurde. 1936 erfolgte der Entzug der Lehrbefugnis aller jüdischen Professoren, gefolgt 1938 vom vollständigen Immatrikulationsverbot für jüdische Studierende und dem Verbot für Jüdinnen und Juden, Archive zu nutzen, sowie 1941 das Verbot der Nutzung von Bibliotheken. Am 7.6.1939 wurde die Aberkennung der akademischen Würden durch das Gesetz über die Führung akademischer Grade noch systematischer geregelt. Es enthielt die einheitliche Regelung des Entzugs der Doktorwürde bei Täuschung und Unwürdigkeit. Menschen wurden als unwürdig erklärt aufgrund des Begehens schwerer Straftaten, dem Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte und wegen Ausbürgerung. Das Prozedere beruhte auf der gezielten Weitergabe von Informationen. Die Universitäten erhielten die Namen der Ausgebürgerten durch eine direkte Mitteilung oder deren Veröffentlichung im Reichsanzeiger, welche sie auf ehemalige Absolventinnen und Absolventen zu prüfen und das Verfahren zur Aberkennung einzuleiten hatten. Ab dem 29.03.1943 wurde das Prozedere durch die zweite Durchführungsverordnung des Gesetzes über die Führung akademischer Grade beschleunigt, da nunmehr kein Zutun der Universitäten nötig war. Wenn die Person, die deutsche Staatsbürgerschaft, verlor, wurde ihr auch automatisch der akademische Grad aberkannt. Die Frage, weshalb der Entzug der akademischen Grade eine bedeutende Rolle spielt, scheint noch immer unbeantwortet im Raum zu stehen. Allein das Ausmaß der Systematisierung des Prozesses zeigt, wie relevant die Aberkennung von Doktortiteln war, um die nationalsozialistischen Ziele zu verwirklichen. Es ging darum, den akademischen Würdenträgern, also einer gesellschaftlichen Elite, Schaden zuzufügen. Der Entzug der Staatsangehörigkeit und der akademischen Grade sollte die Jüdinnen und Juden gesellschaftlich, sozial und beruflich finanziell ruinieren und ihnen jegliche menschliche Würde nehmen. Darüber hinaus diente es gleichzeitig als Druckmittel auf verbliebene oder mit staatsfeindlichen Ideen sympathisierende Akademiker und Studierende. Kommen wir nun zu den Erfahrungen von Dr. Otto Max Hecht. Dr. Hecht wurde am 8.2.1905 in Köln geboren. In den 1920er Jahren studierte er Geschichte und Geographie an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. 1934 erhielt Dr. Otto Max Hecht seinen akademischen Titel. Er arbeitete als Lehrer in Köln, bis er aus dem Dienst an der öffentlichen Schule entlassen wurde und daraufhin an der Jaffne, der jüdischen Schule in Köln, eine Tätigkeit als Lehrer weiterführte. Bereits 1934 emigrierte Dr. Hecht in das britische Mandatsgebiet Palästina. Dort lebte und arbeitete Dr. Otto Max Hecht weiterhin als Lehrer, bis er 1993 in Jerusalem verstarb. Wann genau Dr. Hecht, die deutsche Staatsbürgerschaft und der Doktorgrad entzogen wurden, blieb bei den Recherchen für dieses Video ungeklärt. Da er jedoch 1934 bereits im Ausland tätig war und sich damit des sogenannten Treuebruchs schuldig machte, ist davon auszugehen, dass seine Ausbürgerung und der Entzug seines Doktorgrads erfolgten. Fest steht, dass sich Dr. Otto Max Hecht gezwungen sah, aufgrund der wachsenden Verfolgung und antisemitischen Stimmung in Deutschland das Land zu verlassen, wodurch er in Israel mit seiner Frau eine Familie gründen konnte.